Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich werde Ihnen heute meine Meinung über Trump und Biden in den USA sagen. Und bevor ich es vergesse, ich finde, Präsident sollte ein Mensch mit deutschen Wurzeln werden, auch in den USA. Wenn Sie diese Theorie komisch finden, dann gucken Sie es sich bis zum Schluss an. Ich erkläre da, warum ich das so denke, warum das meine Meinung ist und ich werde die Meinung auch begründen. Und jetzt fangen wir erstmal an. Egal ob Jimmy Carter oder Ronald Reagan, egal ob George W. Bush oder Barack Obama, so unterschiedlich die US-Präsidenten auch waren, so viel Demokraten und Republikaner sich gestritten haben, in einem waren sie sich seit vielen Jahrzehnten einig. Das amerikanische Volk durfte wissen, was sie verdient haben. Sie alle haben ihre Steuererklärungen offengelegt und nach 46 Jahren kann man da durchaus von einer Tradition sprechen. Es ist nicht die erste Tradition, mit der Donald Trump gebrochen hat. Es ist allerdings auch nicht das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass Journalisten nun offenbar öffentlich machen, was der Präsident wohl lieber geheim halten würde. Ladies and gentlemen, I am ist Donald Trump ein genialer Geschäftsmann, der alles zu Gold macht? Oder ein Steuerbetrüger mit hunderten Millionen Schulden. Die New York Times will Einblick erhalten haben in Trumps Steuererklärungen aus mehr als zwei Jahrzehnten. Demnach habe er in zehn von 15 Jahren gar keine Einkommensteuer bezahlt. 2016 und 2017 soll er jeweils nur 750 Dollar pro Jahr an den Bundesfiskus abgeführt haben. Obwohl er nach eigenen Angaben Milliardär ist. Deutschland wäre so eine Situation nur schwer vorstellbar, wie bei Trump jetzt. Sogar im Jahr 2012 wurde der Präsident Christian Wolf darin beschuldigt, dass als er noch Premierminister gewesen ist, dass ein Freund für ihn ein Hotel auf dem Teil bezahlt hat. Das nennt man Ehre, aber in den USA ist es so lange nicht, wie in Deutschland. Dann kann Deutschland, dass sowas hier nicht passieren kann. entgegen der Tradition weigert sich Trump seit Jahren, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen, als erster Präsident seit Nixon. Trump kontert, die Recherchen seien völlige Falschnachrichten. Fake news. No, actually, heard... Ich habe Steuern gezahlt. Sie werden meine Steuererklärung noch sehen. Sie befindet sich noch in der Steuerprüfung. Steu das ist nicht richtig. Jetzt erinnern Sie sich daran, wie ich über Politiker mit deutschen Wurzeln gesprochen habe. So eine Situation war auch vor kurzem, jetzt hat sie sich geändert, in Rumänien. Dort waren auch Kandidaten, denen vorgeworfen wurde, dass sie bestochen wurden oder auch irgendwie illegale Sachen für die Präsidentschaft gemacht haben. Jetzt ist aber in Rumänien einer Präsident geworden namens Klaus Johannes mit deutschen Wurzeln und jetzt ist da alles besser und auch in den Bürgermeister, in den Dritt, in die drittgrößte Stadt, wurde also in Temeswar, wurde Dominik Fritz gewählt. Hier habe ich das auch vor mir. Ja, Fritz aus dem Schwarzwald ist nun Bürgermeister in Rumänien. In der westrumänischen Großstadt Temeswar haben die Wähler einen neuen Bürgermeister bestimmt. Dominik Fritz, ein junger Politologe aus Deutschland. Ja, was denken Sie, sollte ein Mensch mit deutschen Wurzeln in Amerika Präsident werden oder nicht? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Mitten in der heißen Wahlkampfphase zeichnet die New York Times ein vernichtendes Bild. Donald Trump sei besser darin, den Geschäftsmann zu spielen, als im wahren Leben einer zu sein. Als Fernsehstar der Erfolgsserie The Apprentice habe er mehr als 400 Millionen Dollar verdient. You're fired. You're fired. You're fired. Das Geld investierte er überwiegend in Golfanlagen. Massive Minusgeschäfte, mit denen er Steuern minimiere. Nach dem Satz, und ich zitiere, mit denen er Steuern minimiere, schrieb die amerikanische Zeitung The New York Times, dass Trump die Kredite von deutschen Organisationen hat und die Russen ihm dabei geholfen haben, glauben sie daran? Ich würde es zum Beispiel nicht glauben, aber wie ein Schüler kann ich es leider nicht bestimmen und es ist schwer für mich, irgendwas zu entscheiden darüber. Mythos vom Unternehmergenie mit dem goldenen Spaten wackelt. Laut New York Times haftet Trump persönlich für 421 Millionen Dollar Schulden, von denen ein Großteil in den kommenden vier Jahren fällig werde. Trump kontert per Twitter. Seine Schulden seien im Verhältnis zu seinem Vermögen gering. Neue Angriffsfläche für den politischen Gegner. Morgen trifft Amtsinhaber Trump direkt auf seinen Herausforderer Biden. Im mit Spannung erwarteten ersten TV-Duell. Ich habe die antwortprinke Debatte von Trump und Biden geguckt. Und meiner Meinung nach sieht Biden so aus, als ob er lügen würde und lächelt dabei so freundlich. so. Aber ich finde, er lügt einfach und ist nicht etwas dazu und was er erzählt wird nicht der Wahrheit entsprechen denke ich mal ich würde dem jetzt nicht so vertrauen und was Deutschland angeht denke ich die Form der Debatte würde auch hier Interesse wecken auch bei den Kommunalwahlen welche sich wieder in vier Jahren wiederholen werden wäre sehr interessant zu gucken was die Kandidaten sozusagen haben und nicht einfach nur auf die Plakate zu gucken und wer am nettesten jetzt lächelt. Da kann man so nicht drüber entscheiden, das wäre das ist einfach nur äußerlich und so kann man auch wissen, was der Mensch mag, was er erreichen will, welchen Eindruck man auf ihn hat, aber und nicht nur so ein Bild sehen. Ich habe mich auch freuen, das zu moderieren. Wiederholung im Klartext. Abgesehen davon, dass die Debatten zwischen Trump und Biden nicht erfolgreich genannt werden können, können wir in Deutschland daraus einen Schluss ziehen. Die Debatten zwischen den Bürgermeisterkandidaten sollen und werden ein Muss. An dieser Stelle bedanke ich mich und verabschiede mich herzlich.